Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein großes Bedürfnis, Menschen zu erreichen, damit sie was verändern können. Und ich habe das Gefühl manchmal, ah, ich habe da vielleicht eine ganz coole Idee, so dass die Leute das eben in die Hand nehmen können. Und ich habe jetzt durch Zufall mal herausgefunden, wie das auch funktionieren kann, mal auf eine andere Art und Weise. Und zwar, kurz dazu, ein Kumpel von einem Kumpel war bei mir zu Besuch er ist eine Nacht geblieben, weil er am nächsten Tag eine, ähm, ein Vorstellungsgespräch hatte und das war hier in der Gegend und ähm, am nächsten Tag hatten wir noch ein bisschen Zeit, haben zusammen gefrühstückt und ähm, ich habe mein Müsli halt gemacht, er hat mitgegessen und er schrieb mir einfach ein paar Tage später, ey Marius, ich habe das jetzt auch mal gemacht mit diesem Müsli und ähm, ich fühle mich seit Tagen irgendwie besser, ich habe mehr Energie. Ich dachte so, wow, okay, krass. Das heißt, irgendwie konnte ich ihn erreichen, aber auf eine andere Art und Weise. Weil ich habe ja einfach nur mein Ding gemacht. Ich habe mein klassisches Müsli gemacht, so wie ich es immer mache. und ähm, Beziehungsweise eben, ich variiere da eben. Ich habe da meine Zeremonie. Ich mache immer tausend verschiedene, unterschiedliche Zutaten, sodass es so einen Mix gibt. Und scheinbar war er davon so angetan, dass er Bock hatte, das auch mal auszuprobieren. Er hat sich dann zig Zutaten zugelegt und hat da ein bisschen performt im Müsli-Sinne. Und ja, das hat mir so ein bisschen gezeigt, oftmals, wenn wir Leute ja ihnen sagen, was gut für sie ist und das kann für dich gut sein und probier doch mal das und ich glaube, das musst du so oder so machen. Und in dem Fall hat es einfach funktioniert, weil ich das einfach vorgelebt habe, weil ich habe einfach mein Ding ohnehin gemacht und er war scheinbar begeistert, dass ich das mit so viel äh, Teilliebe quasi gemacht habe, mir das Mysti zubereitet habe dass er da einfach einen Bock hatte, das auch auszuprieren. Und das ist vielleicht auch jetzt, jetzt komme ich auch wieder dazu, einen Tipp zu geben, ähm, vielleicht ja auch ein Tipp für dich, ähm, Dinge einfach mal vorzuleben, anstatt Leute zu versuchen zu überreden. Also in deiner Rolle als Mama, Papa, als guter Freund, als Trainer vielleicht auch, einfach mal Dinge so zu machen, die du eh gerne machst und einfach ein gutes Vorbild für andere zu sein, aber auch ein gutes Vorbild für dich, weil darum geht es immer. Und vielleicht kommen die Leute dann und wollen mehr davon von dir wissen und mehr erfahren, wie du das vielleicht machst und ähm, fühlen sich dann in ihrer Rolle besser angenommen. weil also manchmal, wenn wir versuchen, Leute zu überreden, dann sind wir irgendwo hier und die sind aber auf einer ganz anderen Ebene gerade. Das heißt, sie sind noch überhaupt nicht ready dafür. Wenn du das aber vorlebst, dann äh, haben sie sich vielleicht schon damit beschäftigt oder haben wir überhaupt erstmal die Muse und Zeit, sich damit rein, da reinzuleben und sagen dann, ey, das kann ich mir auch vorstellen, erzähl mir mehr. Und jetzt will ich deinen Kommentar, was hältst du davon?